Okay, komm her. Also, die Schafette ist hier. Das ziehen wir schön raus. Und dann sieht man hier von außen schön die Kontur. Gelöbt. Okay.